In unserem Ausschnitt heute konzentrieren wir uns auf das Württembergische Staatstheater und gehen nicht auf das Varieté oder das alte Schauspielhaus ein. Auch das positive Beispiel der Musikhochschule lassen wir weg. Uns geht es nicht nur darum, an Personen zu erinnern, die Opfer nationalsozialistischer Rassepolitik wurden, sondern vor allem darum, aufzuzeigen, wie die nicht einmal schleichende Machtübernahme sich in den Jahren zuvor abzeichnete und nicht aufgehalten wurde. Es gab kein demokratisches Bündnis, das sich dem zunehmenden Rassismus und der Enddemokratisierung entgegenstellte. Man nahm einzelne Aktionen und Pöbeleien wahr, aber man übersah das große Ganze bzw. wollte es nicht wahrhaben. Diese Erkenntnis ist bitter, denn Millionen Menschen mussten durch den Nationalsozialismus einen grausamen Tod sterben. Auch wenn Berlin das Zentrum der Macht war, war Stuttgart doch für die Nazis eine wichtige Stadt. Im Juli 1920 war eine Ortsgruppe der NSDAP gegründet worden. Zuvor war Hitler schon zweimal als Redner in Stuttgart aufgetreten. 1924 war diese Ortsgruppe in Stuttgart die zweitgrößte im, Dritten, im Deutschen Reich. Schrittweise stabilisierten die Nationalsozialisten ihre Partei und nutzten vor allem die hohe Arbeitslosigkeit, die auch in Württemberg herrschte, zu ihren Gunsten aus. Im Frühjahr 1932 wurde die NSDAP stärkste Partei im Württembergischen Landtag. Am 30. Januar 1933 wurde Hitler zum Reichskanzler ernannt, was keine wirkliche Zäsur darstellte, sondern nur das konsequente Ergebnis einer längeren Entwicklung war, die außer den Arbeiterparteien kaum jemand wirklich verhindern wollte. Bereits am 15. Februar hielt Hitler in der Stuttgarter Stadthalle eine Rede, deren Rundfunkübertragung allerdings erfolgreich sabotiert werden konnte, da mutige Hitlergegner das Übertragungskabel zerschlugen. Am 21. März wurde die Planie umbenannt in Adolf-Hitler-Straße. Es ging also Schlag auf Schlag. Später wollte Stuttgart Führerstadt werden. Daraus wurde glücklicherweise nichts, da die Stadt nicht über ausreichend breite Straßen verfügte wie Berlin oder München. Dafür wurde Stuttgart die Stadt der Auslandsdeutschen. Wie überall in Deutschland drängten die Nazis politisch missliebige Personen auch aus den Theatern heraus. Das betraf vor allem Personen jüdischer Abstammung, unabhängig davon, ob diese religiös eingestellt waren oder nicht. Betroffen waren Solisten ebenso wie einfache Ensemblemitglieder und Bühnenarbeiter. Neuer Kultminister wurde Christian Mergenthaler, ein überzeugter Nationalsozialist der als erste Amtshandlung die bisherige Theaterleitung absetzte. Damals Albert Kehm, Harry Stangenberg und Friedrich Brandenburg. Im Bereich von Kunst und Kultur wirkten sich drei wesentliche Grundlagen der nationalsozialistischen Ideologie aus, nämlich die Berufung auf eine Volksseele, die Vorstellung einer reinrassigen Volksgemeinschaft und die Nutzung von Kunst als Teil der politischen Propaganda. Im Mittelpunkt stand dabei die Musik. Hier bemühte man sich besonders, die angebliche Vormachtstellung der Deutschen zu untermauern. Musik wurde als die deutscheste unter den Künsten hervorgehoben. Die nationalsozialistische Kultur- und Kunstpolitik diente dazu, den Gedanken der Volksgemeinschaft zu verankern und damit verbunden eine rigide Ablehnung all dessen, was nicht diesem Gedanken entsprach. Dies diente auch dazu, die Mehrheit der Deutschen für einen bereits geplanten Krieg zu gewinnen. Das Württembergische Landestheater, wie es damals hieß, war bereits in der Weimarer Republik ein Dreispartenhaus, das Schauspiel, Oper und Ballett vereinigte. Und es war eines der größten Häuser dieser Art in Deutschland. So ist es kein Wunder, dass gerade dieses Haus in den besonderen Fokus der Nazis geriet. Gesamtverantwortlich für das Staatstheater war der gebürtige Stuttgarter Albert Kehm. Kehm erlernte den Beruf des Schauspielers von der Pike auf, führte 1912 zum ersten Mal Regie, leitete dann eine Weile das Stadttheater in Bern und kam 1920 bereits als versierter Theatermann zurück nach Stuttgart. Eine seiner Stärken war, einen Blick für junge Talente zu haben. Fritz Wisten, Mila Kopp, Berthard Refs und Rudolf Fernau gehören zu seinen Entdeckungen. Auch an die Oper konnte er Spitzenkräfte holen. Für Kehm sollte das Theater aufklärerisch sein. Das bestimmte auch seinen Spielplan, auf dem viele zeitgenössische Stücke standen. Pirandello, Wedekind, Brecht, Barlach, Friedrich Wolf. In der Oper wurden unter anderem Hindemith, Krenig und Weil gespielt. Kehm war überzeugter Demokrat und versuchte, sich den Angriffen der Nationalsozialisten zu widersetzen. Aber auch das klassische Repertoire wurde ausgebaut, denn Kehm war sich durchaus bewusst, dass sein Publikum mehrheitlich konservativ war. Unter Kems Leitung nahm auch das Schauspiel wieder seinen Aufschwung. Aber auch hier wurden neue Stücke ins Repertoire aufgenommen, auch wenn er sich damit oft den Unmut der Behörden zuzog. Auch harmlose Komödien wie Der Kuhhandel von Fritz Stein wo eine Namensgleichheit einer Frau und einer Kuh zu humorvollen Verwechslungen führt, mussten wegen Verletzung religiöser Gefühle auf Druck des damaligen Kultministers Hieber, der der demokratischen Partei angehörte, vom Spielplan genommen werden. Dem eckte aber auch mit älteren Stücken an, so gab es bereits 1924 organisierte Nazi-Krawalle, als bei Büchners Dantons Tod die Trikolore gehisst und einige Takte der Marseillais erklangen. Der völkische Schriftsteller Georg Schmückle sprach der Theaterleitung »Die nationale Ehre« ab. Inszeniert bzw. organisiert wurden solche Krawalle vom Deutschvölkischen Schutz- und Kurzbund, der größten antisemitischen Massenorganisation nach dem Ersten Weltkrieg. Dass Kunst nie unabhängig von Politik ist, merkte man auch am Württembergischen Landestheater. Der Rechtsruck, der nach den Wahlen im Mai 1924 in Württemberg einsetzte und sich unter anderem zwei Jahre später bei der Uraufführung von Karl Zugmeiers fröhlichem Weinberg lautstark bemerkbar machte, führte zur Forderung nach einer staatlichen Kontrolle des Spielplans. Vordergründig ging es um christliche Moral. Nach der Aufführung von Ernst Grennigs »Johnny spielt auf«, das die Geschichte eines farbigen Schelmen und Jazzmusikers erzählt, dem eine wertvolle Geige gestohlen wird, was einige Turbulenzen auslöst, wurden die Rufe noch lauter und Sätze wie »Ein Sieg der Niggerkultur und des yankee über die alte europäische Kultur«, rief es im Parlament, »ein Nigger, der über die weißen Frauen herfällt«, hetzte die Presse. Und im Wahlaufruf der beiden deutschnationalen Parteien Bürgerpartei und Bauernbund und der Vaterländischen Verbände hieß es, die Stärkung und Pflege wahrhaften Deutschtums auf der Grundlage nordisch-germanischer Eigenart unter Ausscheidung aller fremdblütigen und artfremden, besonders jüdischer Einflüsse, im Leben und Wesen des deutschen Volkes ist ein Kernstück deutschnationaler Politik. Kultminister Wilhelm Bazille, ein ausgesprochener Gegner der Weimarer Republik, versuchte die Wogen zu glätten, indem er zwar das Theater verteidigte, aber im Vorfeld Absprachen mit Albert Kehm, in in, äh, um Aufführungen, die Anstoß erregen könnte, zu verhindern. So fand die Uraufführung von Friedrich Wolfs »Kolonne Hund« nicht wie geplant in Stuttgart statt, sondern in Hamburg und Frankfurt am Main. Bazille konnte im Landtag seinen Kritikern entgegenhalten, der Herr Generalintendant wird sich gewiss nach den Stimmungen, die im Hohen Hause geltend gemacht worden sind, richten. Er wird darauf verzichten, solche Stücke künftig aufführen zu lassen. Für Kehm war es ein Versuch, sich seine Bewegungsfreiheit zu erhalten und zum Beispiel Paul Hindemitz Cardi Lack zu spielen. 1930 erreichte dann die Weltwirtschaftskrise auch das Theater und führte zu massiven Einsparungen. Die große Zäsur kam mit Hitlers Machtergreifung 1933. Albert Kehm wollte man zum Eintritt in die NSDAP NSDAP zwingen, was er aber standhaft verweigerte. Im März 1933 wurde er vom neuen Kultminister beurlaubt, um zum erstmöglichen Zeitpunkt, nämlich auf den 1. August 1935, gekündigt zu werden. Bis dahin schob man ihn nach Freiburg ab. 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg beauftragten die Amerikaner als Besatzungsmacht Kehm mit dem Wiederaufbau des Staatstheaters einen Auftrag, den er wegen diverser Intrigen und versuchter Einflussnahme der Amerikaner auf den Spielplan wieder abgab. Am 24. Juli 1961 starb Albert Kehm in Gräfelfing bei München. Otto Kraus, überzeugter Nationalsozialist, wurde für vier Jahre als neuer Intendant eingesetzt und übernahm die Gleichschaltung. Vor allem jüdische Künstler wurden entlassen und sahen einer ungewissen und gefährlichen Zukunft entgegen. Wir wollen Ihnen heute einige der vertriebenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Staatstheaters vorstellen. Darunter sind bekannte Namen wie die Tänzerin Suse Rosen und Harry Stangenberg, aber auch unbekannte wie Eberhard Herrmann und Friedrich Rössler. Fangen wir mit den beiden Letzteren an, von denen wir leider nur wenig wissen. Eberhard Herrmann wurde 1896 in Ostpreußen geboren und arbeitete seit 1925 als Bühnenarbeiter an der Stuttgarter Oper. Im September 1933 wurde er aufgrund des Gesetzes des Berufsbeamtentums entlassen, denn er war seit vielen Jahren Mitglied der KPD. Sein weiterer Lebensweg ist bisher unbekannt. So erging es auch dem Kartenkontrolleur Friedrich Rössler, der zwei Jahre älter war als Hermann. Er hatte am Ersten Weltkrieg teilgenommen, kannte also das Grauen des Krieges aus erster Hand. Im März 1936 äußerte er sich kritisch über die Einführung der Wehrpflicht und die zunehmende Kriegsgefahr. Überliefert ist sein Ausspruch, im Falle eines neuen Krieges solle, Zitat, der Führer die SA-Leute vorne hinstellen. Zitat Ende. Leider wurde er denunziert und kurz darauf entlassen. Er hatte Glück und fand eine neue Anstellung als Packer beim Zigarettenhersteller Remsmar, der Waldorf Astoria in Stuttgart übernommen hatte. Mehr ist von Friedrich Rösler nicht bekannt. Zu den Opfern der Gleichschaltung gehörte auch Suse Rosen, eine sehr geschätzte Tänzerin. Sie hatte sich in wenigen Jahren zur Solistin hochgearbeitet. Ihr bürgerlicher Name lautete Susanne Rosenthal. Geboren wurde sie 1910 in Dresden, aufgewachsen war sie in Berlin. Ihre Familie entstammte gut bürgerlichen jüdischen Kreisen. Als ihre Ballettlehrerin Lina Gräser als Ballettmeisterin nach Stuttgart berufen wurde, holte sie ihre Schülerin nach. Anders als heute war das Ballett damals keine eigene Sparte, sondern diente dazu, tänzerische Einlagen für Opern und Operetten zu liefern. Schnell wurde Suse Rosen, wie sie sich seit 1927 nannte, von der Presse und vom Publikum gefeiert. 1929 durfte sie in der Oper Fatme ihr erstes Solo tanzen. Doch ihre Karriere in Deutschland sollte nur von kurzer Dauer sein. Am 4. November 1932 fand in Stuttgart die Uraufführung von Erich Wolfgang Korngolds Oper »Das Lied von der Liebe« statt. Für den NS-Kurier war der Text nichts als jüdische Schlafzimmerpoesie und das Hotelstubenmädchen Tini von Susie Rosen getanzt, galt dem Hetzblatt als ordinär und übel. Korngolds Werk war lediglich eine Bearbeitung der Johann Strauß, Klammer auf Sohn, Operette, das Spitzentuch der Königin. Wie viele andere Künstler, Künstlerinnen, war auch Susanne Rose vom Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums betroffen. Anders als der Titel des Gesetzes vermuten lässt, betraf es alle Berufsgruppen, auch Künstler und Künstlerinnen. Alle Staatstheater sollten ihre jüdischen Mitarbeiter entlassen. Mit Hilfe von Fragebögen wurde versucht, die rassische Herkunft der am Theater Tätigen zu überprüfen. Die Folge war eine Kündigungswelle, die auch Suse Rosen betraf. Ihr wurde zum 30. Juni 1933 gekündigt. Für sie begann nun ein unstetes Leben. Sie trat als Varieté-Tänzerin in Holland, Belgien und Italien auf. Ein festes Engagement wurde ihr aber nie angeboten. Ende 1934 erkrankte sie schwer und wurde von Freunden in der Schweiz aufgenommen. Dort ging sie 1936 eine Scheinehe ein, um die Schweizer Staatsbürgerschaft zu erhalten. Als Tänzerin arbeiten konnte sie nicht mehr. 1943 erfuhr sie, dass ihre Mutter und ihre Schwester in Bergen-Belzen ermordet worden waren. 1955 hielt sie eine Einladung in die USA, wo sie als Haushaltshilfe arbeitete. Als das Land Baden-Württemberg ihr 1963 ihren Antrag auf Wiedergutmachung anerkannte, kam sie nach Europa zurück und erhielt eine Entschädigung von 26.000 D-Mark. Ihre letzten Jahre verbrachte sie in der Schweiz, wo sie mit 58 Jahren in Locarno starb. In Stuttgart erinnerte man sich erst 2008 an die junge Künstlerin, und zwar im Rahmen der Ausstellung Verstummte Stimmen, mit der an die während des Nationalsozialismus vertriebenen Künstler und Künstlerinnen erinnert werden sollte und die in mehreren Städten gezeigt wurde. Im November 2013 wurde vor ihrem ehemaligen Wohnhaus in der Straße 9 in Stuttgart-Mitte ein Stolperstein verlegt und 2016 wurde im Rahmen einer Gedenkstunde im Foyer des Staatstheaters eine Tafel enthüllt, mit der an die vertriebenen 23 Künstler, Künstlerinnen erinnert wird. Die Entlassungswelle traf aber nicht nur Menschen jüdischer Abstammung, wie das Schicksal des schwedischen Regisseurs Harry Stangenberg zeigt. Er wurde 1893 in Stockholm geboren und war seit 1927 Operspielleiter der Oper in Stuttgart. Davor hatte er mehrere Jahre als Regieassistent, unter anderem bei Max Reinhardt, gearbeitet und war Hauschreiter. Hausregisseur an der Königlichen Oper in Stockholm, wo er Opern vom Barock bis zur Moderne inszenierte. Als 1922 zum ersten Mal bei den Salzburger Festspielen auch Opern aufgeführt wurden, war Mozart's Die Hochzeit des Figaro in einer Inszenierung Harry Stangenbergs eine der vier präsentierten. Albert Kehm holte ihn nach Stuttgart. Die Schwerpunkte setzte Stangenberg auf Werke der Gegenwart und auf interessante, ältere Wiederentdeckungen. Dazu gehörte zum Beispiel Dvorsak's Rosalka und Jacques Alevis' Die Jüdin, eine Grand Opera in fünf Akten. Diese Oper zählte einmal zu den meist aufgeführten in Paris und wurde auch von Gustav Mahler und sogar Richard Wagner sehr geschätzt. Sie war also kein Außenseiter, sondern sehr populär und basierte auf einem historischen Thema. Mit dem zunehmenden Antisemitismus wurde sie nur noch selten gespielt, meist von großen Tumulten begleitet. Nach der Machtergreifung durfte sie gar nicht mehr aufgeführt werden. Und doch die Rechnung ging so nicht auf. Andere geplante Neuaufführungen, wie zum Beispiel Bert Brechts Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni, wurden zurückgestellt. Auch Bernhard Blumes Sacco und Vanzetti Stück im Namen des Volkes durfte auf Intervention des Kultministeriums nicht mehr in den Spielplan aufgenommen werden. Die Volksbühne Vorläufer Organisation der Kulturgemeinschaft, ließ bei ihrer jährlichen Mitgliederversammlung jedoch Szenen daraus lesen. Dies brachte der Volksbühne den Vorwurf ein, sie habe sich ins Lager des Marxismus begeben. Die zynische Frage des völkischen Beobachters, wie lange noch, beantwortete 1933 der neue NS-Intendant Otto Kraus, indem er Stangenberg kündigte. Es gibt natürlich noch viel mehr zu berichten, auch von anderen Stuttgartern Theater. Theatern. Das Thema soll nicht nur ein Rückblick in die Vergangenheit sein und Erinnerungen wachhalten, sondern vor allem für aktuelle Entwicklungen sensibilisieren. Zunehmender Rassismus, das Erstarken der AfD und des Populismus insgesamt sind Entwicklungen, denen dringend Einhalt geboten werden muss. Hier sind wir alle gefordert, innere Empörung reicht nicht aus. Wenn zum Beispiel die AfD über eine Landtagsanfrage feststellen lassen will, wer von den Beschäftigten der Staatstheater Migrationshintergrund habe, offener und lauter Protest ist hier die einzig richtige Antwort.